Hallo, herzlich willkommen hier in Kreativ Valley. <lacht> mein kurzes Update von uns, von mir, was es Neues gibt. Und zwar gibt es äh, bei uns auf der Webseite www.kreativvalley.de gibt es ähm, wieder zwei neue ja, Bastelanleitungen. Und zwar das 3D-Bild Vogelhaus von der Bastelhexe. Und äh, dann gibt es eine Anleitung, wie man 3D-Karten machen kann. Warum geht es ja, dass man immer dieselben langweiligen Geburtstagskarten äh, im Geschäft kaufen kann, aber man kann sie auch selber machen. Und da gibt es äh, standsvorlagen, ja, so 3 d standsvorlagen Da kann man ganz tolle Karten mit so 3D-Effekt übereinander gestapelt kann man selbst machen und da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Äh, ich denke mal, man kann es auch gut äh, selber machen. Dann braucht man halt einen Computer und äh, ja so ein bisschen ein Bildbearbeitungsprogramm. Dann könnte man vielleicht auch zu Walpurgisnacht oder zu Halloween oder so äh, Motive machen. Das ist möglich. Und wenn wieder mehr Zeit ist, vielleicht machen wir da mal ein Video drüber. Mal schauen. Also 3D-Karten, 3D-Bild-Vogelhaus von der Bastelhexe, mein Frauchen. Und dann haben wir ja noch den Mundschutz ohne Nähen von Ina. Auch eine tolle Anleitung. Und äh, ich habe eine Audrey 2 gebastelt. Audrey 2 kennt ihr? Von, äh, der kleine Horrorladen. Da gab es ja diese fleischfressende Pflanze und äh, ich mache ja zusammen mit einem Bekannten gibt es ja einige Caches, Volody heißt er bei, bei dem geocaching.com und äh, ja er möchte immer allerlei äh, Geocaches machen, legen, hat er immer ganz lustige Ideen und dann sitzt man meistens dazu und dann, ja, du, ich möchte wieder was Neues machen. Ähm, hast du eine Idee für eine Geschichte? So fängt es meistens an. Und ja, dann schreibe ich entweder die Geschichte, ich denke mir was aus, er macht die Rätsel dazu und dann begeben wir uns da, je nachdem, was wir machen wollen, gibt es dann einen normalen Cash also ein, äh, jetzt fehlen mir die Begriffe, ganz toll. Also einen ganz normalen Cache, ein, ein, ein, ein Single. Da muss man bloß die Koordinaten rauskriegen, vielleicht ist ein Rätsel. Oder man kriegt die Koordinaten von dem Cache und dann muss man da hin, muss er ja den suchen. Und lockt sich dann in das Logbuch ein. Das ist ein traditioneller, ein tradi es gibt aber auch äh, ein Multi-Cache. Das machen wir immer sehr gerne mit verschiedenen Rätseln. Da gibt es mehrere Stationen. Also man kriegt den Einstieg in eine Geschichte. muss dann dorthin. Und dort findet man den ersten Hinweis für, der, für den nächsten Cache. Und immer so weiter. Je nachdem, wie viele Stationen äh, man da machen will. Ja, und äh, Ordway 2. Es gibt schon oder es gab eine Audrey von mir ähm, zu einem Cache, der hat mehrere Stationen. Der liegt jetzt schon länger und das Problem bei Geocaches ist, äh, gerade wenn sie ein bisschen aufwendiger sind, leider verschwinden viele Sachen. Also wir hatten einen, einen teuflischen Cache äh, mit, mit äh, Telefon und, und also da kommt man richtig, so eine alten mit der alten Wählscheibe, wenn man da eine Nummer wählte, da war äh, auch eine Computersache dabei. Wenn du eine Nummer gewählt hast, dann hast du wirklich eine Ansage gehört. Die Nummer musst du es da rauskriegen. Und also jedenfalls, wir lassen uns da sehr viele Sachen einfallen. Das Problem ist, entweder wird es nicht richtig versteckt. Wieder, dann geht was kaputt. Oder es werden Sachen entwendet oder pff, bei Baumschnittarbeiten geht auch mal was verloren oder so eine Sachen, man versteckt sie ja draußen. Und äh, ja, das ist das Problem dabei, bei so aufwendigen Sachen, dass da vieles verloren geht und das wird natürlich auf Dauer etwas kostspielig. Jo, und äh, Audrey 2, das wird für einen Cash sein, der zwar jetzt noch aktiv ist. Aber er wird wahrscheinlich, je nachdem, wie das zeitlich bei uns beiden klappt, ähm, demnächst umgewandelt. Dann gibt es einen zweiten Teil. Ideen sind schon da. <lacht> ja, und dafür ist die Order 2, weil natürlich als Finaldose muss doch eine Ordry sein. Ja, da habe ich die Anleitung gleich mal für euch veröffentlicht. Wenn ihr übrigens, das Creative Valley ist ja jetzt nichts... Nur noch von mir, von mir, sondern es ist für alle Kreativen offen. Also wenn ihr da draußen sagt, oh, ich male tolle Ölbilder oder ich schreibe Geschichten oder oder 2, also was bastel ich auch. Ich habe bastel ganze Filmrequisiten. Oder oder oder. Also wenn ihr da draußen irgendwas Kreatives als Hobby habt und ihr möchtet das gerne präsentieren. Dann schreibt mich doch mal an. Gerne veröffentlicht da was. Wenn ihr sagt, oh, ich habe da eine Anleitung, das kann man so und so machen, gerne. Na, mein Kumpel Dirk wird vielleicht auch noch was machen. Der kann ganz toll was aus Holz basteln. Also richtig mit allen möglichen Maschinen und dann baut er dir dann einen Tisch. Ganz toll. Leider kam er noch nicht dazu, da ein Video zu machen, aber es ist angeplant. Das ist das Schöne am Creative Valley an dieser Seite. Es soll eine Plattform sein, wo man verschiedenste Sachen ansehen kann. Also Bastelsachen, Deko-Ideen, vielleicht auch Bilder, meine Puppen-Videos, äh, von Clown Saschi die videos für Kinder, Löwenzahn-Fanclub-Videos, die werden zwar... Ja, mal gucken. Bisher sind sie im YouTube-Kanal bei uns gelistet unter den, äh, da gibt es eine Favoritenliste und da findet ihr einige Löwenzahn-Videos, äh, meine Löwenzahn-Fanclub auch noch, die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, da könnt ihr eher darunter gucken, ich möchte das nicht doppelt veröffentlichen, das ist nicht gut für YouTube und für Google oder was auch immer, ja, das ist also das eine, Unsere Basteltipps. Dann arbeiten wir bin schon dabei hier. Kamera. Denn morgen wollen wir drehen. Es gibt einen neuen Geocache. Ich darf noch nicht so viel davon verraten. Aber dafür wollen wir morgen die Videos drehen. Oder den ersten Teil, je nachdem, wie wir dazu kommen. Ähm, es ist schönes Wetter. Viele Leute sind draußen. Ist ein bisschen schwierig mit dem Drehen. Aber wir wollen mal schauen. Es dreht sich um einen dunklen Punkt in der Spandauer Geschichte. Wird mal wieder ein tolles, äh, wie nennt sich das? Das ist, was ganz, das ist was Neues: ein Adventure Lab Cache. Ja, da hat er wohl der liebe Wolle D, hat er was gewonnen, dass er jetzt so ein Adventure Lab machen kann. Oh, das Problem war aus. Das kommt uns entgegen. Ja, ansonsten ähm, arbeite ich an meiner Löwenzahn-Seite. Die wird immer aktualisiert von uns. Also www.löwenzahn-fanclub.de ist die Seite. Zu allen Informationen über Löwenzahn. Dann sind wir ja vertreten auf Instagram als Kreativ Valley. Dort poste ich auch mal Verschiedene Bilder zu Löwenzahn oder unsere neuen Anleitungsvideos äh, oder auch Bilder. Da könnt ihr auch gerne mal schauen. Wenn ihr da selbst mal was gemacht habt, wenn ihr was nachgebastelt habt und ihr habt da eine tolle Idee gehabt, dann macht doch mal ein Foto und ladet es hoch. Ich würde mich freuen. Und ich denke mal, Ina und die Bastelhexe. Genauso. Jo. Ansonsten gibt es ja noch hier Hörspiele bei uns. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt ja ein, äh, die Eulenbande, unser Löwenzahn äh, Fan-Hörspiel. Es geht ja darum um die Kindheitsgeschichte von Fritz Hux und seinen Freunden. Da gibt es bisher zwei Teile. Es sollen drei oder vier werden. Mal gucken. Und äh, jetzt äh, zum Löwenzahn-Geburtstag lief doch gerade der Löwenzahn-Kinofilm im ZDF. Den kann man auch in der Mediathek nochmal anschauen. Und da wird ja äh, erzählt, dass Fritz Fuchs als Kind zusammen mit seinem Kumpel Roman den Schatz des Hannibals gefunden hat in den Bärstädter Bergen. Jo, Und wir erzählen die Vorgeschichte dazu. Wie ist es dazu gekommen? Hört doch mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Videos es auch bei YouTube und bei, ja, ja, ja, ja. bei Soundcloud sind wir und bei, bei, bei, bei jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, Daily Motion. Ich glaube, da sind wir auch vertreten. Jedenfalls wäre es nett, wenn ihr mal ein Like da lassen könntet. Die Videos sind natürlich bei YouTube ohne Kommentarfunktion, finde ich ziemlich doof. Aber durch diese irgendwelche rechtlichen Verordnungen in Amerika muss man ja kindgerechtes Video als kindgerechtes Video, darf man dann keine Kommentare und so eine Sachen haben. Es wird nicht richtig gelistet. Deswegen bitte like die Videos. Das tut mir gut und dann sehe ich auch, dass da was passiert, weil einen Kommentar kriegen wir ja nicht mehr. Jo das ist ein kurzes update hier aus dem kreativ valley ich hoffe es macht euch spaß schaut auf der seite mal vorbei schaut öfter mal vorbei und wenn ihr mal ideen habt für sachen wenn ihr selbst sachen macht dann äh, schickt uns doch mal ein video ein foto ich veröffentliche es gerne bei uns auf der seite wenn ihr tolle seiten habt mit euren projekten dann schreibt uns gerne verlinke ich das wenn ihr Handpuppenspieler seid oder Handpuppenfans und ihr wollt gerne in einem Video mal auftauchen, man kann ja was zusammen machen, dann äh, schreibt mich an, äh, sascha at löwenzahn .de oder kontakt at creative und äh, dann können wir da bestimmt was machen. Okay? Gut. Na dann, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt gesund this time.